Wir sind ein sehr familienfreundlicher Zoo, wir haben sehr niedrige Eintrittspreise. Ganz aktuell gibt es bei uns auch einiges zu sehen. Wir haben die Kattenanlage eröffnet, da haben wir schon Jungtiere und ganz frisch seit letzter Woche sind die Erdmännchen zu beobachten. Da haben wir gleich fünf Jungtiere und da ist ja nicht immer etwas los, also für die Besucher ist es sicher ganz lustig.